Hallo, willkommen. Da sind wir beim nächsten Talk von Jugendhakt hier beim RC3 auf der wundertoll, wundervollen X-Hain-Lichtung-Live-Bühne. Ich freue mich sehr, dass Sandra jetzt hier bei mir ist. Und ja, wir werden uns jetzt fast eine Stunde lang unterhalten über eine Sache, die wir gemeinschaftlich dieses Jahr begonnen haben. Hallo erstmal. Ja, hallo Philipp. Ja, danke für die Einladung, ähm, jetzt hier mit den, den Talk mit dir zu machen, beziehungsweise mal so ein bisschen äh, reinzuluschern, was ich da die letzten Monate gemacht habe. Genau. Wir können uns immer ganz kurz vorstellen und dann steigen wir direkt darin ein. Aber äh, Film ist dein Name und wer jetzt gelesen hat, äh, worum es geht bei dem Talk, es hat mit Film zu tun. <lacht> genau. Ich sag mal kurz nochmal, ähm, ich bin Philipp, ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation in Berlin. Wir sind gemeinsam mit, mit alle Pfade die zwei Vereine, die hinter dem Projekt Jugendhakt stehen, das es schon seit äh, acht Jahren gibt. genau Und ähm, wenn es was zu erzählen gibt bei Jugendhakt, dann mache ich das auch oft. Wieso auch hier auf dem Kongress? Also ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass man sich in echt sieht in unserer Wikipacker-WG, das ist ja so ein bisschen die SM, die Bühne, Orbit, wie auch immer es dieses Jahr heißt, der Ort ist, wo Jugend hackt und andere coole Projekte, wie die Media oder so, sich treffen. Aber so geht es ja auch. Und genau. das Visuelle ist ja auch dein Medium, Sandra. Ne? <lacht> ja, genau. Ähm, äh, ich mache äh, Filme. Ähm, vielleicht ist der, der eine oder dem anderen auch schon mal äh, mein letzter Film ähm, untergekommen, All welcome, den ich ja über den... Äh, großen Kongress über den CCC beziehungsweise über die Communities, die sich da tummeln, das ist ja nicht alles der CCC, sondern es ist ein großes Come-Together aus Verschiedenem, äh, gemacht habe und ähm, genau in dieser Funktion, denke ich, bin ich glaube ich auch von euch ähm, angesprochen worden. Das stimmt, also wir wollten, das ist jetzt kein Geheimnis, wir wollten was gedreht haben über Jugendhakt und haben dann so ein bisschen überlegt, wer könnte das machen und da war der Weg gar nicht weit zu dir, weil natürlich der, dieses, äh, dieses All Creatures Welcome, also ich sage jetzt nochmal, wer das nicht kennt, man findet es auf Media CCC. Ähm, du hast es ja, waren 2018 auf dem Kongress, glaube ich, äh, war die Premiere, glaube ich. Genau. Wenn das war ja, ja. ein ganz toller, ich ja. glaube, ungefähr anderthalbstündiger Film über Kongress und Camp 2015. Ja, genau. Also... Genau, es ging mir da äh, in dem Film eher auch, um zu zeigen, eine, ähm, es ging, um, ging mir um eine Utopie, wie äh, digitale Gesellschaft auch funktionieren kann. Und ähm, genau, heißt All is Welcome und findet sich auch überall. Der ist seit 2018 quasi frei verfügbar unter einer Creative Commons Lizenz, wie auch alles, was wir jetzt hier machen für Jugendtag, Auch ich unter, unter dieser Lizenz. Auch deine Homepage, rein, wo man den natürlich auch findet und auch deine anderen Arbeiten. Genau. genau, und weil du so einen schönen Film über die, das Chaos gemacht hast und äh, dich auch seitdem auch gut darin auskennst, dachten wir, du bist doch die richtige Person, um auch bei Jugendhakt mit Kamera und mit Ideen vorbeizukommen. Sorry, ich muss jetzt mal an unser Pad gucken. Wenn wir, jetzt was was wir hier jetzt so. Sehen. <lacht> ja. Genau. Ähm, ich, ich sag mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass wir dachten, wir brauchen äh, was Filmisches. Ähm, ähm, Im letzten Jahr äh, hat sich, glaube ich, das, Jugendhakt, das Berliner Jugendhackteam, also sozusagen die Festangestellten, nur, glaube ich, einmal so richtig gesehen. Wir haben es nämlich irgendwie in so einer Corona-Panikpause im Sommer geschafft, einmal uns für drei Tage in Brandenburg zum kreativen Nachdenken zusammenzufinden und haben dann, wie das immer so ist bei so Projekten, gedacht, äh, wie kommen wir weiter an Geld? Wir müssen Anträge stellen, hatten also einen Antragsschreibe-Ideen-Marathon, und hatten sozusagen im vorfeld recherchiert, wo gibt es Geld und äh, wie könnten wir das bekommen. Und äh, da haben Daniel Seitz und ich, glaube ich, äh, wir waren so in verschiedenen Teams äh, zusammengesetzt. Und am Ende blieben zwei halbe Ideen übrig. Das eine war, Jugendhack braucht jetzt in dieser Pandemie einen virtuellen Ort, um stattzufinden. Das andere war... Wir haben doch früher so viele Filme gedreht, so auf den Events, wo die sich total tolle Zeitkapseln sind, wo die Leute erzählen und man darüber redet, was Jugendakt eigentlich ist. Das müssten wir eigentlich auch mal wieder machen. Und Dann haben wir sozusagen geguckt und es gab das Projekt Neustart Kultur von der Kulturstiftung des Bundes, wo es genau darum ging, irgendwelche solche Sachen zu fördern, haben das eingereicht, haben gedacht, das kriegen wir eh nicht, weil wir kein Theater sind und also alle anderen, die da eingereicht haben, sind halt zu so Kulturinstitutionen. Und dann kommen wir Nerds daher, aber dann haben wir das bekommen, also haben wir ein bisschen Geld dafür bekommen. Und die eine Hälfte, die damit passiert ist, das hatten wir vorhin in den Talk schon erzählt, ist die Alpaka World. Das heißt, genau inspiriert vom Kongress, wo wir genau vor einem Jahr gesehen haben, ach wie geil, Work Adventure, diese 2D-Welt. Das ist ja noch viel besser. Wir hatten vorher gedacht, wir machen das in Minecraft oder irgendwie sowas. und wurden dann total davon überzeugt, wir wollen das darin machen, einen Begegnungsort, der dann ja auch sozusagen schon in verschiedenen Formen immer wieder neu auf Events dieses Jahr eingesetzt wurde. Und das andere war natürlich, wir wollen darin zeigen, was Jugendhakt eigentlich ist. Wir wollen die Leute ähm, porträtieren und auch ein bisschen die Themen, die bei Jugendhakt wichtig sind. Und dann sind wir zu dir gekommen, Sandra. Genau. Da wurde mir wieder mal ein Geschenk gemacht, dass ich äh, in, so eine, in so eine Welt eintauchen konnte. Ich bin ja, wie du auch schon sagtest, irgendwie ähm, mittlerweile auch seit jetzt äh, 2014, auch dann auch nach dem Film noch regelmäßig immer im, im Chaos unterwegs, ähm, wird mich jetzt vielleicht auch als Teil dessen bezeichnen, <lacht> eingesaugt worden. Ähm, äh, äh, aber Jugendhakt ist dann... Ähm, ist auch Teil dessen, aber es ist äh, es ist auch immer nochmals in eigene kleine Welten. Und das ist schon was Besonderes, wenn man da dann so eintauchen kann und mitmachen kann und äh, beziehungsweise sich das mal genauer angucken kann. Ähm, und wir hatten dann eben auch in Anlehnung, dass äh, das, dass es ja jetzt auch diese digitalen Welten gibt ähm, für Ju auch für Jugendtakt in der Work Adventure ähm, dann irgendwie hat sich diese Idee von kleinen, Port kleinen Porträts, beziehungsweise diese, diese kleinen Dokumentationen, die ihr eh schon habt, von, den, von, von vergangenen Events, die sich dann aber in dem, was sie sind, auch immer wieder wiederholen. Ähm, irgendwie so hatte ich mir überlegt, etwas äh, Übergeordneteres zu machen, ähm, was, was so ein bisschen dieses Netzwerk, die Entwicklung dessen auch aufzeigt. Ähm, und um da ein größeres Bild einfach aufzumachen, ähm, auch vielleicht mit den alten Sachen, um sie wieder einzubinden, weil da findet man mittlerweile auch ganz interessante kleine Schätzchen, ähm, weil die Dinge werden älter und die Menschen werden älter und, ähm, und da verändern sich auch Sachen und ähm, das, äh, das sozusagen alles mal äh, in, in, in, in einen Rahmen zu gießen und da vielleicht an, an eine Art interaktiven, äh, kleinen Film in der Work-Adventure stattfinden zu lassen, auch noch mit anderen Elementen, die dann äh, eher spielerisch sind und die man vielleicht aber auch, und mal schauen, ob sowas dann später irgendwann mal passiert, auch nochmal erweitern kann und äh, wo, wo Leute einfach ihren eigenen Teil dazu reingeben können. Ähm, ob sie Filmemacherinnen sind oder nicht, ist dabei ziemlich äh, egal. Genau. Cool. Und jetzt äh, äh, will ich noch mal kurz eine Anmerkung machen, weil das ist, äh, ist mir dann vorher noch mal so aufgefallen, dachte ich, mh, bei Orgwitches Welcome habe ich nämlich 2017 den Rohschnitt gezeigt auf dem Kongress und dachte mir hinterher, das mache ich nie wieder. Und jetzt, <lacht> mache ich quasi, haben wir heute schon wieder irgendwie ähm, unfertige Rohschnittschnipsel, die ähm, die nicht fertig geschnitten sind, die äh, in keinem fertigen Rahmen sind, die äh, irgendwie auch die Farben nicht stimmen und der Ton nicht richtig gemischt ist. Vielleicht ist es auch einfach egal, weil äh, wir hatten jetzt Lust, das zu zeigen. Ich wollte es nur mal anmerken, weil ich, äh, weil ich vorhin gemerkt habe, ich bin mal wieder über mich selber gestolpert. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist, ist vielleicht nochmal, was ich sagen wollte. Und ähm, um mal so ein, also, weil wir jetzt ja, also ich haben wir das gesagt, dass wir jetzt so Filmausschnitte zeigen? Ja, haben wir gesagt. Ich habe das haben es angekündigt. Gesagt? Ich kriege das jetzt gerade. Es ist, steht Lektion in der drauf. Beschreibung und wir haben ja. auf jeden Fall Leute, die sehr neugierig sind, was denn, was du gemacht hast, auch damit genau. gelockt. Aber ich wollte auch noch mal sagen, ich glaube, gerade in diesem Rahmen ist es auch sozusagen das Unfertige und der Blick in die Werkstatt ist ja eigentlich auch so ein Standardding im, im Chaos. Also äh, ja. ich, ich, Beta-Test. Genau. Und ich glaube auch, äh, als, als Künstlerin ist es dann vielleicht nochmal, du musst dazu sagen, wenn irgendwas noch nicht fertig ist, allein damit dir denn niemand antwortet, warum sind die Farben denn so komisch und so, ja, das habe ich doch gesagt. Aber ich glaube, <lacht> alle sind hier an Beta-Versionen und an, an, an Tests gewöhnen und ich finde es auch schön, dass du uns da jetzt hier den Einblick gewährst und das macht ja auch einfach den Lust auf mehr. Und ich ja. glaube, äh, aber äh, es ist ja noch eine Sache, die anders ist. Ähm, das hast du kurz gesagt, aber ich hoffe, es ist da ja noch rübergekommen. Es wird ja nicht so ein Monolith von Film sein, ja. sondern es ist was äh, Luftigeres. Genau, es sind viele kleine Filme, die sich aber in, in, in der Work Adventure, wo wir auch Teile dafür extra bauen, ähm, die dann dazu passen und die äh, natürlich dann da auch insgesamt eine Geschichte erzählen, also das ist der Rahmen und da finden sich dann kleine Filmchen drin wieder, die, die dann auch, es wird aber auch so ein Empfehlungssystem geben, dass man auch einfach, wenn man faul ist, sich da durchleiten lassen kann oder man entdeckt es eben selbst und guckt sich an, was, entscheidet selber, was man sich angucken möchte und was vielleicht auch nicht und das wird eher so ein, ja, so also interaktiv ist das ist es interaktiv ist vielleicht irgendwie zu großes Wort, aber es ist etwas, wo man selber aktiv werden kann, um sich die Sachen dann auszuwählen und es sind eher kleine kleine Filmchen, die dann zu sehen sein werden und viele kleine Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln. Oh. Und ich finde es ja auch ganz interessant, Philipp, weil du hast ja selber noch nicht wirklich was gesehen. Das ist ja hier Beta-Beta-Test. Ähm, ein bisschen was habt ihr ja schon geguckt, aber ähm, vieles ist ja mal schnell eben noch fertig geworden. Und das werden wir jetzt zusammen gucken. Und ähm, ich weiß nicht, ich dachte, wir fangen vielleicht mal da an, äh, wo alles angefangen hat. Nämlich im äh, Jugendkulturzentrum -Kultur Königstadt. Das ist in Prenzlauer Berg. Das kannte ich vorher auch nicht. Ein ganz toller Ort. Und da hat äh, das erste Jugendtakt äh, stattgefunden. Damals ähm, ähm, waren 2013. Und ähm, wir haben uns da getroffen. Liv hatte das vorhin gerade schon im Talk vorher angekündigt. Ähm, äh, Liv hat äh, netterweise das, äh, quasi das Interview für mich übernommen, weil ich diese Situation eines Interviews eigentlich immer gerne vermeide und äh, mir lieber Leute dazuhole, die das dann machen. Und ähm, Liv hat sich mit Maria, die ja damals irgendwie noch bei der OKF gearbeitet hat, Maria Reimers und ähm, äh, Daniel Zeitz getroffen ähm, und hat quasi sich da an diesem Ort erinnert. Und äh, ich würde jetzt sagen, Philipp, wir gucken einfach den ersten kleinen Mini-Ausschnitt, eine Minute. Ähm, mach den doch einfach mal an. Würde man hier durchdrehen wenn wir, wir hatten auch eine geile Installation, man konnte von der Züge, von der Veranda, hier auf der Wand, auf dem Aufzug, oh, ja. konnte man Alpaka-Space Invader spielen. Das war ziemlich gut. Das stimmt. Ich war richtig lange nicht mehr hier. Ja, was? Aber es ist war ja das schon, ein guter Ort. ist ja auch schon zehn Jahre her. Ah, ich habe so einen krassen Flashback gerade, wie wir hier sitzen, das ist wirklich krass. Also ich denke so an diese ersten Veranstaltungen, ja wie so die Stimmung war und ich, also ich kann mich daran erinnern, es gab so eine Situation, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, da stand oben ein Klavier und ein Junge ähm, hat irgendwie eine Pause genommen oder genutzt oder wie auch immer, er saß jedenfalls einfach am Klavier äh, mit dem Smartphone auf seinem Oberschenkel und hat irgendwie was gespielt. Und das war so ein total schönes Sinnbild für mich. Für die sind halt einfach awesome. Die sind halt alle die Zukunft. So, es ist halt total angenehm und haben super diverse Interessen und ähm, mhm. vielleicht muss man auch gar nicht immer einfach was beibringen. So, vielleicht reicht es auch einfach Raum zu geben. Ja, so ein kleiner, kleiner Mini-Ausschnitt, äh, vielleicht zum Einstieg, ich habe den, ähm, ich sage mal ganz kurz, warum ich den ausgesucht habe zum Einstieg und dann würde ich gerne auch, vielleicht willst du auch noch was dazu sagen, ähm, weil, ähm, weil dieses Ganze ist natürlich schon irgendwie so, ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte, aber ähm, auch mir wurde der Raum eingeräumt, ähm, auch zu sehen, ähm, was kann ich damit tun und ähm, ähm, dieses Motto, was kommt danach, was ja dieses Jahr äh, quasi gesetzt war für JugendHackt ähm, und einfach noch mal weiter zu interpretieren, ähm, war für mich, Es hat sich ganz schnell eingestellt, dass ich das weiter interpretiert habe, sagen wir es mal so, ähm, dass, dass die Frage, ähm, wie hat sich zum Beispiel JugendHackt, also was kam danach, nach der Gründung, wie hat sich das weiterentwickelt, ähm, wie, wie wurde, würden die TeilnehmerInnen auch von JugendHack beeinflusst? Also ähm, wie, wie sieht denn jetzt diese neue Generation der HackerInnen, also jetzt gibt es das ja nun schon irgendwie acht Jahre, ähm, wie, was hat es für einen Einfluss auf diese ganzen digitalen Communities und auf die digitale Welt und äh, wie entwickelt sich das weiter? Also was kommt danach? Ne? Das fand ich dann auf einmal ganz äh, einleuchtend, dass es eigentlich darum auch gehen muss. Total, sorry, dass ich gerade kurz abgelenkt war, weil unser Pad ist, glaube ich, gerade abgestürzt. Echt? <lacht> dem, Bei mir ist unser, es noch da. Den Lad ist nicht neu, in dem unser Ablauf steht für unseren Talk. Wenn äh, jemand von der OKFN-Admins zuguckt, bitte mal eben den Server neu starten. Ich habe gehört, dass unser Pad abgeschmiert ist. Sorry, aber wir kriegen das hin. Nee, aber ich fand es total super auch, dass du ja Liv, die ja relativ neu äh, seit, seit ein, zwei Jahren als Teilnehmerin dabei ist, sozusagen genommen hast, um auf diese Brücke zu schlagen, mit sozusagen da, wo alles angefangen hat, zum Zeitpunkt, wo sie ja noch gar nicht dabei war, wo ich auch noch nicht bei JugendHack dabei war, sozusagen mit den, mit den Leuten, mit denen es angefangen hat und an dem Ort. Also ich, mhm. ich habe so den Eindruck, äh, bei, bei, bei All Creatures Welcome ist so dein Verbindeselement ja die Seitenstraße, ne? diese Rohrposter mhm. und ähm, du hast jetzt hier als Verbindeselement, glaube ich, auch eher so verschiedene Menschen, die einem denn von einen Inhalt zum nächsten bringen, oder? Yeah. Das finde ich super. Ja, ja, also ähm, äh, das ergibt sich dann automatisch, glaube ich, auch. Und das äh, also Liv hatte ich halt gebeten, ob sie dieses Gespräch führen kann. Dann ähm, hat, hat Liv auch noch mal ähm, ein längeres Gespräch mit Karl geführt, ähm, auch sehr interessant über den Kulturaustausch ins Ausland. Ähm, da muss ich ja auch widersprechen, nur rein digital ist nicht gut. Muss schon ja. auch äh, persönlich stattfinden. Ja, Man kann ja, ja. wirklich vielleicht, äh, Liv hatte das noch angemerkt, äh, mit dem Schiff dahin fahren. Das wäre doch auch mal was. Oder mit dem Zug. Nicht ganz so weit vielleicht. Aber ähm, äh, das, das war auch tatsächlich sehr interessant. Das habe ich jetzt heute ein bisschen ausgespart. Das ist vielleicht eher so ein, äh, ja, kommt noch. Ja. <lacht> da könnt ihr euch noch drauf freuen. Ähm, und, und so geht es dann von einem zum nächsten. Ähm, Liv hat ja dieses Event in Berlin auch moderiert, auch zum ersten Mal. Ähm, genau, und so ähm, es ist es sowieso so, dann äh, es kennen sich ja auch alle und es alle ständig wieder ineinander hinein und auseinander heraus und unterhalten sich da mit dem oder mit der. Ähm, das ist, äh, das hat sich dann aber auch von alleine ergeben, ja. Ja. Ja. Ja, Hast du dein Pad ich wieder? Ich habe das Pad wieder, also es war wohl nur ein ganz kurzer Ausfall. Ich habe es auch zwischenzeitlich mal schnell gesaved, <lacht> damit es nicht ganz verschwindet und wir hier lost im luftdrehen Raum stehen. Ähm, genau, aber um zu sehen, dachte ich mir, ähm, was, was danach kommt, wollte ich auch eben mal schauen, was kommt denn eigentlich davor? Ja. Oder was geht dem eigentlich vorweg? Und äh, dazu können wir vielleicht dieses, diesen zweiten Ausschnitt gucken, ähm, so ein bisschen mehr als zwei Minuten, aus ein Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Maria, Daniel und Liv, ähm, und das eigentlich ähm, äh, 35, 40 Minuten lang ist. Mhm. Ähm, und was ist dann nachher auch so in der Form? So. Wer, wer, wer alles wissen möchte, ähm, kann auch nachher alles wissen. Auch das wird es geben, dass wir so verschiedene Formen haben. Dass es eben diese kurzen Varianten gibt, aber eben halt auch mal vielleicht, wenn es wirklich interessant ist, alles, wenn man möchte. Auch vielleicht nur als Audio, weil es geht auch gut als Podcast. Das ist ja Multimedia, wie man das so damals verstanden hat. Ne? Genau. <lacht> Sorry, Okay, Uma, wir gucken mal in, die, in den Ausschnitt ein. Mhm. Einfach irgendwie damals viele gute Gründe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 der hatte auch eine zutiefst informelle Bildung, möchte ich es mal nennen. So, alles sich selber beigebracht und so das Weltbild beigebogen. Und auch, das gehört ihm nicht allein. Ne? Man steht immer auf den Schultern von irgendwem anders und bildet dann so in sich seine eigenen Erkenntnisse. Aber es war so, ja, ein perfekter Sturm, würde ich sagen. So, ich habe dich eben stumm geschaltet. muss nochmal selber klicken. Sandra. Ich wollte nur verhindern, dass wir reinlabern. Ja, danke, danke, danke. Das ist nett von dir. Ja, der perfekte Sturm, Philipp. Ja, das sieht auch. Also erstmal, okay. Also erstmal es alles super aus für mich. Ich bin ja ganz beeindruckt, wie, wie schick das immer ausschaut. Äh, aber ja, der perfekte Sturm. Also das war ja so ein bisschen die richtige Zeit. Ne, das, das fängst du damit ein. Irgendwie alles kam zusammen. Und ähm, ich habe auch so den Eindruck dieser. Dieser Frust, den von dem Maria da gesprochen hat, das ist ja auch eine Sache, die sich noch nicht so richtig geändert hat. Ne? Also, gerade eben im Talk haben wir wieder die Frage gekriegt, was kann Jugendhack tun, damit die Schulen besser digitalisiert werden. Also irgendwie ähm, hat sich die Welt weiter gedreht, aber es sind nicht weniger Punkte geworden, wo man das Gefühl hat, eigentlich muss man es muss angehen. Das finde ich. Das, ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob sich seit dem Startschuss der Grund, warum man das machen muss. Hm. irgendwie auch geändert hat nochmal? Also wie, oder ich meine, du bist ja wirklich irgendwie hm. noch nicht, wie lange bist du jetzt dabei, Philipp? Ich bin drei Jahre bei Jugend. Ne? Ich habe aber, was sich so, so, so ergibt, glaube ich, das kann man so ein bisschen aus, aus der Arbeit erzählen, das ist, glaube ich, auch ganz normal, man fängt erstmal an und trägt das weiter, was man sozusagen lernt. Ne? Man hat sich ja gut vorbereitet beim Beratungsgespräch, und dann muss man muss mal eingearbeitet, und muss ganz viel lesen und, wird dann irgendwie selber zum Botschafter dieser Sache, bei der man jetzt neu dabei ist. Und am Anfang macht man die Sachen so by the book, so nach dem Motto, ich gucke immer noch mal nach, was eigentlich genau unser Mission Statement ist und wiederhole das dann einfach. Und irgendwann verfängt sich das ja bei einem. Und ich glaube, das verändert sich dann auch dadurch, dass neue Leute hinzukommen äh, ne, und mitreden bei Jugendhack. So ist das ja auch gedacht. Und da fällt mir auf jeden Fall ein, dass wir so ein paar man braucht ja immer so Texte, so was ist Jugendhakt, das hat irgendjemand mal geschrieben, ist unklar wer, mhm. vor acht Jahren. Und dann holt man es raus und denkt sich, das müssen wir jetzt einfach mal überarbeiten. Ne? Also wir hatten eben im Talk gesagt, wir haben den Code of Conduct überarbeitet. Wir haben aber auch so ein paar allgemeine Texte, die wir immer wieder copy-pasted haben, überarbeitet, weil wir dachten, vielleicht ist es ja nicht mehr ganz so. Also ganz am Anfang stand, glaube ich, wirklich so die Idee, wohin mit den ganzen armen nerdkindern Mhm. Das ist auch immer noch wichtig, aber ich glaube, wichtig geworden ist ja auch nicht nur nach dem Motto, wir, wir geben all diesen Leuten, die daran Interesse haben, Ort, sondern wir bringen sie auch zusammen mit Leuten, die noch nicht genau wissen, ob das was für sie ist. Ne? Also, ähm, und alle lernen dann voneinander, ne? also die, ähm, die einen wie die anderen. Und ich glaube, das haben wir jetzt so über die Zeit ähm, mit vielen neuen Inputs bei uns im Team und bei uns im Netzwerk und auch von den Jugendlichen und von den Mentoren schärfen wir das immer so ein bisschen nach. Also irgendwie, ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du jetzt junge TeilnehmerInnen hast, die jetzt, wir fangen ja bei zwölf an, das heißt, die waren, als Jugendhack begonnen hat und die Snowden-Geschichte war, da waren die ja noch nicht mal im Kindergarten, das heißt, das ist für die auch nicht mehr das, das Event oder so, das sind halt andere Sachen und äh, wir hatten damals auch kein TikTok und kein, ne, dies, das und ich glaube, das ist genau das Interessante da, denn genau wie auch der, also ich will jetzt gar nicht sagen, so wie der CCC oder wie alle Wesen, die sich da organisieren, man bleibt ja auch immer dran und sucht sich dann halt die neuen Sachen. Und, ähm, das finde ich extrem super da, denn, dass es eben nicht nur ein paar Erwachsene sind, die irgendwie weiterverwalten, was sich ein paar Leute, wie sie mir ausgedacht haben, sondern dass das einfach äh, ein ständiges Updaten ist mit Leuten in der Zielgruppe und allen. So im Abgleich dann auch mit denen, die das äh, bespielen, ne? Mit den TeilnehmerInnen und den Bedürfnissen danach. Aber ich glaube tatsächlich auch diese, äh, also so, äh, Snowden ist passiert und Snowden hat einen Einfluss gehabt, aber besser. So, also dass man sagen würde so, und dafür ist es jetzt alles besser geworden. Das ist halt auch immer noch nicht der Fall. Und äh, die Arbeit ist da nach wie vor sehr wichtig in diese Richtung. Ja, aber wir können ja mal reinhören, was so äh, Teilnehmer:innen sagen, die jetzt zum ersten Mal dabei waren bei dem einzigen ähm, Live-Event, das es letztes Jahr, äh, dieses, ich bin schon bei letztes Jahr, dieses dieses Jahr gab. Ähm, das ist ähm, Morgaine, die ist 14 Jahre alt, Noah 12 und melina 11, kurz vor 12. Also die war auch mit ihrem Bruder da. Und wir können ja mal reinhören, was die so zu dazu zu sagen haben. Also zwei ja. Minuten. So, ich will, weil es ja eigentlich noch Vicky Packer ist, da waren wir letztes Jahr so ein, haben wir so getan, als wären wir so ein Dritte, drittes Programm aus den 80ern, will ich jetzt eigentlich auch sagen, ab. Ja, bitte. What's up? Ich, äh, ich habe mich schon vor ein paar Jahren gesagt, okay, ich, wenn ich einen wieder programmiere, wie bringe ich ihm bei, dass ich ihm etwas einprogrammieren kann? Das nicht so spannend, sondern ich habe vor zwei, drei Jahren Scratch angefangen. Und jedes Mal danach dachte ich mir so, oh Gott, Scheiße, wie komplex muss das bitte sein? Und äh, das kann man ja auch ganz, ganz andere Dimensionen übertragen. Also ihr habt ja momentan kein JavaScript und ohne JavaScript müsstet ihr 15 verschiedene Seiten machen. Und das ist ein bisschen zu viel. Und auch in der Schule hättest du wahrscheinlich keine Person, die dir das tatsächlich beibringen kann. Also zumindest bei meiner Schule nicht. Deswegen gibt es so viele fachkundige Leute und das hilft einfach. Bevor jemand das Spiel gespielt hat, ist das Ergebnis ja immer erstmal 0. Mhm. Okay, dann, dann schreiben dann wir. Wenn die Frage, wenn die richtig dann kriegst du einen Punkt mehr. Genau, wir schreiben eine neue. Funktion. Also eine Variable für jede, die immer erhöht wird. Erhöhe Variable um 1, wenn richtige Antwort. Genau. Okay. Genau. Äh, bei uns in der Schule sind wir so: Ah, du bist jemand, der nicht so viel mit Technik am Hut hat, weil ich halt keine Ahnung, nicht Instagram, TikTok und Co. habe. Ich finde das einfach nicht spannend, weil was soll ich damit. Ich finde es spannend zu wissen, was dahinter passiert. Ich finde die Algorithmen dahinter spannend. Genau. Gut. Ich sehe, hier baut gerade die Gruppe neben uns auf. Genau, die Quizis mit ihrem Projekt, wie viel Verschwörung steckt in dir. Ja, deswegen freue ich mich auch so sehr äh, hier drauf, weil das ist eine ganz andere Ebene des Umgangs mit dem Computer. Ja. Da läuft es noch aus. Ja, ich höre da total raus und ich glaube, das zieht sich auch durch die Jahre, und durch die Generation, der Frust mit dem Lernen in der Schule. Also, und auch, dass ja. man da, selbst wenn man sozusagen eigentlich alles, so, was, was sozusagen in der Bildung ja erhofft ist, dass Leute selbst aktiv was wissen wollen und mehr wollen und dann aber da einfach nichts passiert, ne, Für sie. Das ist natürlich schade. Ja, das ist interessant, weil ähm, äh, also. Ich habe auch Gespräche geführt, da kommt auch später noch was mit Leuten, die einfach seit 2013, seit dem ersten Mal dabei waren und ähm, schon damals das Gleiche erlebt haben. Und ähm, acht Jahre später hat sich da scheinbar immer noch nicht äh, viel, also nicht nur politisch hat sich wenig getan an der Stelle, sondern eben halt auch in, in, der, in der Schule. Und ähm, das betrifft einerseits dann äh, die Möglichkeiten, das an also das Angebot da wirklich auch, ähm, was zu Informatik, was zum Programmieren, ähm, zu vielleicht zum Making oder sonst was, äh, zu Lernen, selbst, zum Selbstgestalten dieser digitalen äh, Möglichkeiten. Und ähm, auf der anderen Seite aber eben auch das Lernen an sich, wie wird gelernt. Also ne, also jetzt nochmal, ich musste vorhin auch bei dem, ich habe euch ja zugehört bei dem Talk vorher, ähm, auch nochmal dran denken, ähm, wie die Lehrerin gefragt hat, ob die Schulen da was von übernehmen könnten. <lacht> vielleicht sollten Sie das, was als erstes gesagt wurde, auch mal Raum schaffen. Mhm. Vielleicht reicht das an vielen Stellen auch schon. Raum schaffen und wirklich überlegen, wo, ähm, an welchen Stellen ist diese äh, Art von Konkurrenz und Bewertung und ähm, ja notwendig ja. und wo vielleicht nur hinderlich. Ja. Nee, also Ich müsste sagen, wir sind ja auch sehr... Äh wir wollen ja auch, dass alle Erkenntnisse weitertragen. Also wir haben vor Jahren ja schon dieses Handbuch rausgebracht zu Jugendhackern. Das ist nicht mehr ganz frisch, das überarbeiten wir nächstes Jahr mal wieder. Ähm, da kann man sich immer noch viele Sachen rausziehen. Also ähm, wir fangen jetzt, das ist auch eine Sache, sie habe ich vergessen, im Talk vorhin zu sagen, wir hauen äh, eine Reihe von OERs, also Open Educational Resources, mhm. aus so Workshop-Ideen, äh, die wir mit den Labs entwickelt haben dieses Jahr. Das heißt, Jugendhack ist will nicht nur alles mit Jugendhakt machen, sondern wenn wir irgendwie eine Sache haben, wo wir denken, das ist eine gute Idee, das funktioniert, das kann man sich mal in Teilen von inspirieren lassen, dann hauen wir das halt auch raus. Ne? Also unsere Hoffnung ist, dass es sich dann auch verfängt, selbst wenn es dann nicht auf dem Event in Berlin ist, sondern woanders. Aber das ist natürlich ein Aufruf an andere Erwachsene, diese Räume zu schaffen und natürlich dann auch zu gucken und aktiv nachzufragen, wo, wo finde ich Ideen, um diese zu gestalten. Genau. Also und, und ein, äh, ich finde auch so diese Frage: wie lernt man? also da könnten wir schon ans nächste Video mal anschließen. Ähm, da ähm, sehen wir gleich Jana. Jana ist jetzt seit 2014 schon bei Jugendtakt als Teilnehmerin und ähm, ist jetzt aber Mentorin mittlerweile und studiert selber Informatik in Karlsruhe und ähm, wird uns jetzt mal ein bisschen was zum Lernen erzählen.. Ja. Und zwar, äh, sie ist schon ein paar mal bei Jugendhack gewesen. Ihr erstes Jugendhack-Camp fand sie aber Das zweite fand sie ganz okay. Und das dritte das fand sie gut. <lacht> genau. Und dann hat sie ganz viele Jugendhack-Camp mitgenommen, über eins also in Indien und wir studieren gerade äh, in Karlsruhe Informatik. Und man muss dazu sagen, ich würde sagen, die beste Lehrerin, die ich in meiner kompletten Schullaufbahn hatte, war meine Informatiklehrerin. Ich hatte sehr, sehr guten Informatikunterricht, der sehr verständlich war. Aber trotzdem, am Ende hast du halt immer die Prüfung. Und das hast du hier halt nicht. Also, das hast zwar am Ende diese Präsentation, aber was du präsentierst, ist ja vollkommen offen. Und ähm, es geht nicht darum, am Ende ein perfektes Produkt vorzustellen. Also, im Gegenteil, ich glaube, die beste Präsentation, die ich am Ende von einem Heck gefahren hatte, war, wir haben kein Produkt, lass uns erzählen warum. Wir sind so und so und so, und so gefailt. Und alle fanden es gut. Und es hat total Spaß gemacht, diese Präsentation zu halten, obwohl es eigentlich ja nicht das ist, was dir eingebläut wird, was du eigentlich machen sollst, gerade wenn man so von Schule kommt. Ich glaube, das ist schon ein, ein großer Unterschied, ob ich jetzt versuche, etwas zu lernen, damit es danach bulimieartig wieder auf einer Klausur wiedergeben kann, oder ob ich versuche, etwas zu lernen, weil ich Lust drauf habe. Und ich fand das während meiner Schulzeit total angenehm, immer wieder auf Jugendtext zu fahren, weil du dann einfach ein Wochenende zusammen bist mit lauter Menschen, die einfach Bock haben. Und das hast du halt in der Schule nicht. Da sind Menschen, die da sind, weil sie da sein müssen, die in deinem Unterricht sind, weil sie sein müssen. Du hast selten Unterricht, wo alle richtig Lust drauf haben. Und selbst wenn du Unterricht hast, wo alle Lust drauf haben, ich glaube, bei Jugendtext haben die Leute mehr Lust. <lacht> das ist schön. Also... Ich muss ja, auch gerade nochmal anschließend sagen: Genau vor einem Jahr habe ich ja mit Jana und anderen auch einen Talk gemacht hier auf dem mhm. Kongress zum Thema Informatikstudium. Das empfehle ich einfach auch nochmal als Nachguckempfehlung. Ich finde mal bei uns über die Webseite, da findet man aber auch auf mediaccc.de. Da gibt es sozusagen nochmal mehr darüber. Ne? Genau, und formal ähm, ist es, ich habe das natürlich auch gesehen und ich finde es ganz toll und das sind ja so Sachen, ähm, das sind dann, die sind dann oft eine, über eine Stunde lang und äh, das ist dann, vielleicht interessiert es den einen, die andere nicht und ja. andersrum. Ähm, und wir werden aber diese Art von, ähm, äh, wie ich schon sagte, dieses, dieses Netzwerk an Informationen und interessanten Videos und Bildern und Filmen und so, die man finden kann, dann auch mit den einzelnen äh, Sachen verlinken. Also wir würden jetzt zum Beispiel bei dem bei so einem Filmchen von Jana dann auch den Talk dazu verlinken, damit das heißt, man den dann auch findet. Es geht dir auch sozusagen darum, mit deinem neuen Filmmaterial alles miteinander zu verknüpfen, was es so gibt. Ne? Ja, ihr seid so reichhaltig, das geht gar nicht anders, und das, ja, das ist, äh, so wäre aber schade. Da gibt es einige Schätze zu heben. Das lohnt sich dann da auch mal drin rumzuwühlen, äh, vor allem auch für Leute, die Jugendhack nicht so kennen oder, oder die sich vielleicht erst, da, die das erst kennengelernt haben. Mhm. Ja, aber warum macht Jugendhakt mehr Spaß als Schule? Philipp, Jana das sagte, immer mehr Spaß, auch wenn Schule. so, Warum? Nein, also bei uns gibt es ja ganz bewusst diese Geschichte. Die Eltern sind nicht dabei, die LehrerInnen sind nicht dabei. Alle dürfen nur am Ende dann mal gucken, am Sonntag, wenn es vorgestellt wird. Ähm, bei den Labs werden natürlich auch sozusagen diese Leute nicht reingelassen, ganz bewusst. Ich erinnere mich auch noch mal einmal, als wir auf Austausch waren und Jugendhakt quasi in Indien gemacht haben, Jana war auch dabei, mussten wir aktiv die dortigen Lehrerinnen, die unbedingt dabei sein wollten, bei ihren Schülerinnen und Schülern auswerfen. Die haben das nicht verstanden und ähm, ich glaube, wir versuchen diesen Druck wegzunehmen. Also das ist schon so eine Sache und ähm, in der Schule halt auch oft äh, die Tatsache, dass dass du direkt bewertet wirst, ne? Dass du äh, kriegst halt die, die Note auf deinen Test und so weiter. Du ist dir vielleicht auch peinlich, gegenüber der Klasse einen Fehler zu machen und so weiter. Und das, äh, ich mache jetzt mal die Überleitung, die du willst, glaube ich, ne? Mit der Fehlerkultur. Das, das, äh, wir das bei Jugendhakt immer wieder dazu sagen. Also, und das gilt auch nicht nur für die Jugendlichen, sondern das gilt auch für die. Erwachsenen, dass wir einfach davon ausgehen, dass wir alle Fehler machen, aber dass wir dann daraus lernen. Und das ist nicht nur mhm. etwas, für die man sich schämt und äh, die dann sozusagen zu Punktabzug führt, sondern wie immer eine Chance zu sagen, ja, da schauen wir jetzt mal gemeinsam drauf und finden raus, wie denn, es denn besser geht. Aber mit einem ja. so positiven Effekt für alle. Ja, ich habe das auch so, wenn ich mich jetzt wenn ich mir so überlege, was habe ich so gesehen, was habe ich erlebt, ähm, was macht das dann aus? Und ich glaube, das ist, äh, ist einerseits äh, auch Teil des Code of Conducts, dass man also da nicht. auch so einen Rahmen hat, äh, dass das da möglich ist. Ähm, also Es wird schon gut miteinander umgegangen. Und dann ähm, habt ihr ja auch immer diese ähm, MentorInnenrunden, die ich, glaube ich, auch sehr wichtig finde. Auch da ist schon auch bei den Erwachsenen ne, also so etabliert, dass man halt auch sagen kann, hey, in meiner Gruppe läuft es jetzt nicht so gut, ähm, bräuchte vielleicht mal Unterstützung oder was kann ich denn besser machen? Und einfach dieses Voneinander lernen und ähm, sich gegenseitig helfen und sich vielleicht, glaube ich, auch... Ähm, da gab es, äh, das, das habe ich jetzt als Ausschnitt nicht dabei, aber Maria hat es sehr schön erzählt, ähm, wie einige MentorInnen auch manchmal in die Krise geraten, wenn sie merken, wie gut die, diese jungen Menschen sind. Ähm, und da auch ganz viel eben von den jungen Menschen lernen können. Und äh, diese Offenheit, dass sich uns gegenseitig was beibringen, was lernen, ist, glaube ich, irgendwie so ein grundlegendes Element. Und diese Fehlerkultur, die halt eben auch, die ist halt einfach in der Hackerkultur glaube ich, auch eh stark vorhanden, dass man... Ich glaube, das muss man ja dann noch als Erwachsener un, un, man, entlernen, unlearn, einfach auch zu sagen, ich weiß es nicht. Und wenn, ja. wir können das ja noch zusammen rausfinden oder wir fragen mal jemanden, der es weiß, dass ist auch einfach total normal ist. Das finde ich halt gut und sehr wichtig. und ähm, wir versuchen das ja möglichst hierarchiearm bei uns zu machen und ähm, die MentorInnen lernen von den Jugendlichen und umgekehrt. Und ähm, wie du schon sagst, der ja Code of Conduct, der gilt ja auch für alle. Das ist ja nicht nur so, liebe Jugendliche, bitte seid so, sondern alle müssen aufeinander Acht geben. Und da ist dann auch ganz wichtig bei der Fehlerkultur, wenn jemand was falsch macht, dass es natürlich nicht okay ist, sich dann darüber lustig zu machen oder darüber zu lachen oder jemand anders zu sagen, war ja doof dass du da was falsch gemacht hast, sondern ja, sich davon zu befreien. Und ich glaube, das ist, ist eine Sache, die uns sehr, sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, kann ich sagen. Und für alle Gutes, ja. ja, ja. Und da, da ist jetzt halt irgendwie, um jetzt vielleicht da irgendwie schon wieder zum nächsten Punkt zu kommen, damit wir hier auch noch durchkommen, ich habe nämlich ja. gerade mal auf die Uhr geguckt, ähm, äh, äh, zum Thema, ähm, wer macht denn eigentlich mit bei Jugendtakt? Und äh, da sind nat ist natürlich äh, das Knowledge, das Können, ähm, äh, die eigene äh, psychische Disposition oder ähm, na, wo kommt man her, was, was hat man von zu Hause mitbekommen, irgendwie glaube ich auch nochmal ein großes Thema. Ja. Ähm, und äh, vielleicht gucken wir da mal in den nächsten Filmausschnitt rein. Ja. Ich, ich angemeldet habe, war meine Mutter, ja, also das klingt ja total spannend, du magst ja auch gerne programmieren, aber glaubst du nicht, dass das so komisch ist, wenn dann da irgendwie nur so Jungs sind? Und, ähm, also ich war, wollte jetzt gar nicht irgendwie blöd sein oder so, aber ähm, ich glaube, die hatte einfach in ihrem Kopf so eine ganz andere Vorstellung davon, was das ist. Wenn man das Wort Hacken hört, denkt man ja vielleicht wirklich eher so ein bisschen so an, sitzt irgendwie im Keller und redet nicht. Ähm, aber ich glaube, dass ihr das auch ganz gut geschafft habt, irgendwie diese Wortbedeutung so ein bisschen zu, zu wandeln, dass das irgendwie bedeutet, sich kreativ mit Sachen auseinanderzusetzen und so. Ähm, es gibt dann jetzt aber ja zum Beispiel, habt ihr ja auch immer so Initiativen für Diversity, zum Beispiel ja auch diese Diversity-Plätze. Wie ist es denn zum Beispiel dazu gekommen? Wichtig war uns halt schon immer irgendwie nicht zu beschreiben, was ist, sondern halt zu so schauen, wo wollen wir hin. So. Und was finden wir für eine Gesellschaft in Ordnung oder strebenswert? Und, und, und da ist halt, was, was, was Gender zum Beispiel angeht, ist halt, wollen wir natürlich das abbilden, was da ist in der Gesellschaft und nicht irgendwie weiterhin daran arbeiten, dass halt Jungs vor allem sich mit Technologie auseinandersetzen. Das hat uns wirklich schon immer ganz stark beschäftigt, dem halt ein Gegennarrativ entgegenzusetzen und die Geschichte anders zu erzählen. Und Genau, das funktioniert halt stark über der Präsentation. Und dann war natürlich schon immer so, dass wir ähm, eigentlich überbucht waren, also oftmals Jugendliche ablehnen ähm, mussten, ja. leider. Und dann haben wir natürlich erstmal geguckt, okay, wa was sind dann Kriterien dafür? Und das war natürlich irgendwie Altersverteilung, ähm, vielleicht auf der Landkarte irgendwie eine Verteilung hinzubekommen, nicht nur aus Städten. Ähm, Na, und, und dann aber natürlich... Du hast eine ganz wichtige Sache gesagt. Wir geben unter anderem Mädchen verstärkt die Hand, äh, damit es eben dieses mehr Selbstverständnis entwickelt. So. Das war eine super gute Entscheidung. Genau, und man braucht halt irgendwie eine bestimmte Anzahl dann an Mädchen, dass sich das auch nicht anfühlt, als wäre man da das UFO in der Runde. Also ja. wenn ich halt äh, was du wahrscheinlich mehr dazu sagen können. Ähm, also als ich auf jeden Fall. Ähm, Genau, wenn, wenn ich da halt dann ankomme und erstmal stehe ich nur unter Jungs, dann kann es halt auch sein, dass ich zuvor wieder rückwärts rausgehe als Mädchen. So. Und, und das war uns schon immer ein Anliegen, dann da wirklich einen Raum zu schaffen, wo man sich dann eben auch äh, in der Community an, an, an Gleichgesinnten, an anderen Mädchen wohlfühlt. Ähm, heißt ja nicht, dass ich dann nur mit Mädchen Projekte mache, aber, aber zumindest fühle ich mich nicht als irgendwie nicht Teil dieser Gruppe. So. Und, aber das ist auch sowas, was für mich jeden Tag so total definiert hat. Also ich habe in der zehnten Klasse, wollte ich noch einen Informatikkurs bei mir gelegen. Ich hatte in der achten und in der neunten Klasse hatte ich einen Informatikkurs. Und ähm, weil ich die neun hatte, war dann irgendwie in der zehnten einfach so ein Loch. Aber ich wollte so gern weiter programmieren und dann bin ich in den Kurs aus der elften Klasse durch ich dann gehen. Ich glaube, es waren zehn Jungs und die waren alle so anderthalb Jahre älter als ich, vielleicht zwei. Und alle waren irgendwie so ganz groß und hatten irgendwie einen Bart und ich war irgendwie 15 und konnte gar nicht so gut programmieren. Und da habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, wie du es gerade so meinst, so wie so ein UFO, so dass die so ein bisschen so, hm, kann die was? Und dass das auch so was war, wo ich immer total viel Angst hatte, dass ich mich so beweisen musste. Ja, langer Ausschnitt, aber auch wichtig, die Sache, ne? Mhm. Ja, wichtiger Ausschnitt, finde ich auch. Und ich glaube auch, da müsste man in der Welt außerhalb von Jugendtakt auch immer noch mal ein bisschen nachhelfen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch noch nicht so ein großes Zeitspektrum, wo ich diese Welt auch beobachte. Also ich glaube, beim CCC insgesamt ist ja auch, also oder bei, ähm, ne, wenn wir jetzt, wir sind ja beim Kongress und wenn man die Kongresse anguckt, irgendwie ist das auch besser geworden, aber tatsächlich diese, ähm, und zwar nicht nur Mädchen äh, oder junge Frauen, sondern... Ähm, Uh, überhaupt diverser, also Jugendtag ja. äh, ist wesentlich diverser als, als alles andere, was ich jemals auf dem Kongress gesehen habe. Ähm, es gab ja auch jetzt bei in Berlin nochmal auch so eine Flüchtlingsgruppe, die ähm, mit aus Minden da war, ähm, von ja. einem Menschen, der sich da engagiert und die mitgebracht hat und ähm, und, äh, ne, und Gendervielfalt und so, da ist das wirklich super divers, finde ich, und das, äh, das würde ich mir bei so einem großen Kongress schon auch mal ein bisschen mehr wünschen. Total. Also ich kann dir sagen, aus der Innenansicht ist uns das irgendwie äh, haben wir immer den Eindruck, wir, wir schaffen nicht so viel, wie wir da wollen, und dann gehen wir irgendwo hin und lasst uns beraten, die sagen, bei euch ist doch schon ganz okay. Aber wir, also wir sind da immer sehr sehr kritisch und sehr unzufrieden, wenn wir müssen denken, ah, das, müssen, das sind jetzt immer noch nicht genügend Mädchen oder nicht, nicht ja, überhaupt so diverse äh, intersektionale Kriterien raus, weil wir uns auch klar sind: irgendwie nicht jeder kann bei sowas mitmachen. Also nicht jeder wird auch von seinen Eltern dahin gelassen oder selbst wenn wir das äh, komplett kostenlos gestalten, kann nicht überzeugen, da hinzukommen oder erfährt das gar nicht erst, weil niemand dieser Person, diesem Jugendlichen irgendwie sowas überhaupt herantragen könnte. Ne? Also es ist äh, doch noch ein größeres Feld. Ähm, wir sind auch tatsächlich ja nah auf dem, dem Level, dass Diversity für uns nicht nur heißt mehr Mädchen, sondern dass es doch weitaus mehr Dimensionen da gibt, mhm. äh, auch wenn das eine wichtige ist ähm, und äh, haben jetzt seit einigen Schulungen intern tatsächlich auch ein bisschen das mehr unter dem Begriff Anti-Bias fahrend, mhm. was eigentlich Derselbe Blick ist auf Diversity, nur eher so vielleicht aus einem organisierenden Team heraus. Also mhm. sozusagen auch die, die äh, bias, ich weiß nicht, wie man das richtig auf Deutsch sagt, die die Vorteile und ja. die, die, die eigene Position mehr zu reflektieren, auch sozusagen in dem, wo man es organisiert. Ne? Da kann man sich schön an so Playbook halten und sagen, wir laden jetzt mehr Mädchen ein und mehr Leute mit, äh, mit Migrationsgeschichte aber man sieht es vielleicht dann doch nicht, wenn man selber gar nicht irgendwie über irgendwas nachdenkt. Also wir, das ist ein, ein Prozess auch immer bei uns in, in den Teams. Und äh, ich finde, das, ähm, ja, da, da reden wir dann auch gerne mal drüber. Also wir sagen nicht nur, irgendwie, hups, da haben wir es falsch gemacht, sondern sagen irgendwie, wir sind uns bewusst, dass wir nicht alles wissen. Und eine andere kleine Mini-Anekdote, auch mit Blick auf die Zeit, vielleicht muss man ein bisschen überziehen. Ähm, mich freut unglaublich, wie offen auch die Jugendlichen sind, die zu uns kommen, so was ihre geschlechtliche Identität angeht oder so, wo wir auch tatsächlich die Verantwortung haben, deren Geschlecht vielleicht nicht mit den Eltern zu teilen, weil wir zu den privilegierten Leuten gehören, die das erleben dürfen, so wie sie sind. Ne? Also mhm. das ist auch schon eine Sache, wo, wo ich auch das Gefühl habe, ähm, man vertraut Jugendhakt und das fühlt sich auch sehr gut an, sozusagen, dass Jugendliche zu uns kommen und sagen, bei euch kann ich ja so sein, wie ich bin in diesem Rahmen und uh, auch als Ausprobieren oder als Erleben, auch wenn es dann nur das Wochenende ist, aber das ist ja auch ein weiteres Freiheitselement. Das finde ich ja. dann auch sehr schön, dass das bei uns stattfinden kann. Ja, und ich glaube, da kann man auch vertrauen. Also es war jetzt jedenfalls mein Eindruck. Ähm, äh, ich habe auch, also ihr seid auch die Ersten, die, ähm, es gibt ja, also das bringt mich dann, also ich würde den nächsten Filmausschnitt nämlich überspringen mhm. und ein äh, Weiterhüpfen auf Sex ähm, ähm, bringt mich zu, dies, äh, zu der Hacker-Ethik, wie sie sonst immer genannt wird und bei euch ähm, konsequent und das erste Mal, dass ich das jetzt auch so erlebe, hackerinnen ethik Also habe ich sonst in der Form ja schon oft gehört, aber nicht <lacht> mit, dem, mit der Gender-Form dabei. Und äh, das ist, ist äh, etwas, was, was man bei Jugendhakt äh, schon auch in aller Konsequenz wirklich durchzieht. Ähm, ein kleiner Kritikpunkt: Für ältere Menschen könnte das Schild, wo es draufsteht, auf dem Pullover <lacht> ein bisschen größer sein. Das habe ich ja schon mal gesagt. Bin ich mich direkt in ein Fettnäpfchen reingetreten? Aber, ähm, aber es ist tatsächlich sehr äh, sehr offen und sehr konsequent und äh, ganz klar, dass das auch äh, von allen so respektiert wird. Das ist so mein Erlebnis, was ich da hatte. Und äh, das habe ich äh, äh, bei aller Offenheit im Chaos sonst oft nicht erlebt. Und das, äh, also so in dieser Konsequenz. Und das ist toll. Und da kann man ja vielleicht auch mal dann ähm, noch einen Schritt weiter geht jetzt zu dieser Hackerinnenethik. Da habe ich nämlich auch einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, ähm, was da auch so, äh, so Rahmenbedingungen oder Rahmen, ich will nicht sagen, so ein, so ein, es ist ja auch immer so ein Input, so ein Rahmeninput-Gesetz, der auch äh, diese ganze äh, Welt äh, und dieses ganze Miteinander äh, prägt. Und äh, da wollen wir mal den nächsten Filmausschnitt gucken. Ist klar. Bei meinem ersten Jugendhackt, auf dem ich war, hat äh, am, am Anfang auch Frank Krieger vom CCC einen Vortrag über die HackerInnenethik gehalten und ähm, das war für mich auch so der erste wirkliche Berührungspunkt mit ähm, der Frage, ich mache hier Dinge mit Computern, ähm, wie, was kann ich damit machen, was kann ich denn damit auch Schlechtes machen und wie bewerte ich das und wie, wie gehe ich damit um? Ähm, ja, da, dahingehend hat mich Jugendhackt auf jeden Fall sehr politisiert. Und das war auch damals im, im TeilnehmerInnenkreis ähm, so ein bisschen eine Diskussion. Es gab da Einzelne, die der Meinung waren, Jugendhackt sollte unpolitisch sein und sollte keine Stellung zu politischen Themen beziehen. Und ähm, da haben wir uns dann halt auch ganz deutlich hingestellt und gesagt, nein, ähm, Code ist politisch und, und was man macht ist politisch und deshalb sollten wir bei so einer Veranstaltung auch darüber reden, was das, was wir hier machen, denn mit der Welt, an der Welt verändert. Da hat der CCC den Einfluss ganz deutlich reingetragen. Ja, es, es würde mich jetzt interessieren, das könnte man ja nachgucken, ob es da auch schon HackerInnen hieß oder Hacker. Also ich meine, den Vortrag von Frank gibt es, glaube ich, noch, weil ja auch äh, die Connection so weit geht, dass sehr viel auch äh, von, vom Vogue übertragen wurde, von Jugendhakt. Gerade aus den Anfangsjahren ist noch einiges verloren gegangen, glaube ich, äh, bei einem unglücklichen, wollen Sie dieses YouTube-Konto löschen, Moment, von dem ihr berichtet wurde. Ähm, so ist das ja manchmal. Aber genau, also das, das Gendern oder Entgendern mit dem Sternchen, das ist, glaube ich, von Anfang an bei uns so gewesen. Interessante Anekdote, dass mein Eindruck ist, dass dieses Jahr das Jahr war, wo es sozusagen, egal mit welchem Zeichen, das jetzt Mainstream wurde, also mit irgendwelchen, mhm. ich habe hier Mac und mit einem OS-Update, jetzt wird irgendwann gegendert von meinem Betriebssystem und von irgendwelchen Firmen und so. Ich glaube, jetzt ist es angekommen, aber da muss man dann auch lange, langen Atem haben. Das ist gut, ja, und ähm, an der Stelle aber würde mich interessieren, was, äh, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was zu erzählen, was so als, äh, ähm, was ihr da so als Rahmen gesetzt habt, also ich habe jetzt die in ethik ausgewählt, ähm, aber es gab, gibt ja auch immer äh, Informationen zu ähm, Open Data mhm. ähm, und so, ähm, was, was würdest du denn jetzt so als die wichtigen Punkte nochmal herausheben wollen, die ihr da immer mitfüttert? Mhm. Also ich glaube, in der Hacker-Ethik steckt ja schon sehr viel drin, weil es ja, äh, auch wenn es ja wirklich nur eine Handvoll Regeln sind, ähm, ja sowohl das steht, wie dass alle willkommen sind, dass, äh, dass man, weiß ich nicht, sich fair und offen zu verhalten habe und dass natürlich das mit den offenen Daten sehr wichtig ist ne? und auf welcher welcher Seite sozusagen dieser, dieser Gedanken man steht. Das mit den offenen Daten gehen wir natürlich immer mit, ähm, ähm, All diese Wissensvermittlungen, die bei JugendHack denn zum Beispiel auf den Events direkt am Freitag passieren, haben sich auch gewandelt. Da gibt es halt immer wieder Vorlagen. Der eine hat den Vortrag gehalten und dann nochmal und dann nochmal. Gerade die Hacker in ethik hat sich bei uns zu einem Spiel entwickelt, das wir dem beliebten Fernsehquiz 1, 2 oder 3 nachempfunden haben. Bei uns heißt es der 0, 1 oder 2. Dann hat man dann auch gleich den Nerdwitz untergebracht, dass, man, dass der Index bei 0 anfängt zu zählen. Und ähm, ist halt auch nicht in der Form von einem Vortrag, sondern in der Form von einem interaktiven Quiz. Ne? Warum? Wie würdet ihr in dieser Situation? Da sind irgendwelche Daten, was macht ihr mit denen oder ihr habt einen Zugriff hier drauf, was machen wir damit, dass man darüber diskutiert. Und da gibt es auch nicht immer nur die eine richtige Lösung, sondern dann ist oft so die Frage, es kommt halt drauf an. Ja, und den Rest, den man mitkriegt, glaube ich, am Anfang bei Jugendtrack sind dann noch eher so technische Geschichten, so wie funktioniert Git oder GitHub oder GitLab. Ähm, aber mein Eindruck ist, diese, diese ja eigentlich aus einer Fiktion entstandenen Regeln sozusagen aus der US-Hacker-Geschichte, die sich ja auch wesentlich, äh, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach äh, kritischer, negativer entwickelt hat und gar nicht so bejahend der, dem ganzen Chaos. Ich glaube, das hat sich ja erst wirklich im deutschen CCC durchgesetzt. Ähm, finde ich schön, dass das irgendwie nach so langer Zeit, dass er ja auch bald 40 Jahre alt, mit ein paar Ergänzungen und so weiter, man sagen muss, das ist so formuliert, dass es das auch jetzt noch funktioniert. Und ähm, ja. ich finde es aber auch interessant, es gibt ja auch immer wieder Neuformulierungen des Ganzen und ähm, das diskutieren wir natürlich auch und ähm, vielleicht wäre es interessant nochmal, denn jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem, was wir denn jetzt über dein Filmmaterial aus diesen Gesprächen erfahren, weil jetzt sind sie dann aufgezeichnet. Es gibt ja viele Gespräche, die dann zwischen Türen angel passieren, die man dann vielleicht auch wieder vergisst, dass wir denn dann auch mal dazu kommen zu sagen, was formulieren wir denn als eigene Ethik da und vieles das davon aber kommt natürlich auch in diesem Code of Conduct drin vor. Also das, ja. das ist nicht, nicht äh, voneinander zu trennen. Ne? Also es sind beides mal Vorschläge und, und äh, Ideen, wie wir sozusagen unser Unsere Verantwortung auch sehen. Also Verantwortung ist, glaube ich, auch so ein Wort, was bei Jugendhakt denn auch immer mit durchkommt. Ne? Also dieses, ähm, es, es macht alles Spaß. Das ist wie bei Spider-Man. Ne? Also mit, mit der Macht, was zu tun, kommt halt die Verantwortung. Und eigentlich ist das auch so ganz wichtig. Ja, aber die Verantwortung eben, um nochmal mal zum Anfang zurückzugehen, ähm, äh, ist manchmal auch eben den Platz zu lassen und nicht alles nur zu kontrollieren. Und das äh, glaube ich, dieses Spiel funktioniert ganz gut. Also einerseits ähm, Input zu geben, ähm, irgendwie so eine Guideline vielleicht auch irgendwie an die Hand zu reichen, irgendwie oder so ein, ähm, auch so äh, beizubringen, wie kann ich nachdenken? Ja. Auch im, im Austausch der TeilnehmerInnen untereinander. Und ich finde es jetzt ganz interessant, was, was sozusagen, wir kommen jetzt in dem, ähm, es kommen noch zwei Punkte, ähm, einer ist noch was anderes dazwischen, aber ähm, die, die auch noch mal zeigen, ähm, was resultiert denn daraus, was kommt denn danach, ähm, ja. nach, nach dem, was ihr da reinfüttert und was ihr an Rahmen bietet und an, an Freiheiten bietet, was entsteht daraus. Und ähm, da würde ich sagen, gucken wir uns doch mal, die kleine Geschichte von Malte an. Jugendhack an sich hat mein Leben verändert, so klischeehaft das auch ist, aber ähm, angefangen bei, bei Sachen, die auch 2013 noch gar nicht so richtig Thema waren, aber diese ganze äh, Diversitätssache gab es in meinem normalen Umfeld nicht. Also, ich komme sowieso. Äh, nicht aus diesem, wo die meisten hierher kommen, so aus diesem akademischen Umfeld oder sowas, sondern ich bin durch die Gemeinschaftsschule irgendwie durchgekommen. Also ich habe eigentlich ein anderes Umfeld gehabt, was auch so Sachen wie Beleidigungen angeht, wie äh, bist du schwul oder was oder sowas. Und da hat Jugendtech mich über die Jahre dann doch schon sehr verändert. Äh, und halt auch die Tatsache, dass ich jetzt Informatik studiere. Äh, Soweit ich weiß, müsste ich muss ein paar Generationen zurückgedacht äh, der Erste sein, der studiert in meiner Familie. Und das ist ziemlich sicher auch Moon Tech. Und äh, das, deswegen habe ich auch weitergemacht als Mentor, weil das ist mir einfach wichtig, weil ich will eigentlich nicht, dass es weggeht. So, also, es hat mir so viel gebracht, in, in dem wer ich als Persönlichkeit bin und auch vielleicht intellektuell, also das, was ich halt einfach machen will, das was ich lernen will, äh, hat es mich so viel weitergebracht, als ich wahrscheinlich jemals irgendwas in der Schule gemacht hätte. Ich bin schon fast wahrscheinlich ein unterdurchschnittlicher Schüler, was meine Noten angeht und sowas. Das heißt, ähm, es, ich, ich habe mir einfach gedacht, ich möchte das halt auch anderen gleich weiterbringen oder andere auf dieselbe Art irgendwie weiterbringen, beeinflussen, was auch immer da das richtige Wort ist. Das ist Spaß, dass du mich nicht siehst, um so mich zu ärgern. mir <lacht> helfen. <lacht> Ach, Malt, Malt ist super. Es freut mich total, was du von ihm da eingefangen hast. Also, und wie er das auch so sieht. Also, mich freut es ja bei jeder Person, die sich dann entscheidet, irgendwie, wenn sie volljährig ist, dann als Mentor oder Mentorin weiterzumachen, ist natürlich keine Pflicht oder so. Aber ähm, das sind schon so die, also, wo wir jetzt hier reaction video spielen, ich sehe das ja jetzt auch zum ersten Mal, das sind halt schon so die Dinger, die dann in dem Moment, ähm, wo es manchmal auch eine langweilige Büroarbeit ist, Dinge vorzubereiten, einem dann auch wieder den Grund geben, weshalb man das macht. Ne? Also diese Events sind ja sozusagen die Highlights. Oh, manchmal ist es auch ein bisschen langweilig wie bei jedem Job oder zieht sich, kennst du ja vielleicht auch, wenn du was schneidest ja. und es, in, und es fertig oder Anträge schreist. das ist ja bei uns auch so. Und das ist dann so ein bisschen das, äh, das Sahnehäubchen, wo wir uns dann auch sehr freuen. Aber ja, um zur Sache zu kommen, ja, finde ich voll super, was er sagt. Und auch nochmal so dieser Beweis, ne? das ist ja gar nicht so für Einser SchülerInnen oder Leute, die einfach schon alles wissen. Ne? Genau. Es ist nur, es geht immer auch und ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht nur, das kann man, kann man auch nicht nur im ähm, Bezug auf Informatik irgendwie so denken, sondern es geht irgendwie darum, dass man Interessen finden muss, äh, glaube ich, und äh, wenn einem das Spaß macht, was man macht, dann macht man das auch gerne. Und dann äh, macht man äh, das auch mit Leidenschaft, glaube ich, Und mit Engagement. Total. Und äh, dieses Reinprügeln von Dingen... Also manche Sachen muss man vielleicht lernen, ne? aber, aber manche Sachen sind auch einfach echt überflüssig und diese Art, die Dinge reinzuprügeln ohne Spaß und an der Freude, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Falls die Lehrerin noch zuguckt, die vorher einen Tipp vorhaben wollte. Ähm, äh, das... Äh, ja, also ich weiß nicht, da kann ich zu dieser Geschichte jetzt von malte, war ich sehr angetan. Also hat, musste ich auch tatsächlich nochmal an ähm, äh, meinen Kameramann Jonas, mit dem ich ja bei euch war, zum Drehen. Ähm, äh, wir dann, der kannte das alles nicht und wir dann irgendwie nach dem ersten Abend saßen wir da zusammen und dann sagt er so, ach, jetzt habe ich das Gefühl, die Welt geht vielleicht doch nicht unter. Das ist schön. Ja, ähm. Ja, also ich weiß nicht, ich, ähm, jetzt haben wir schon zu spät. Vielleicht gucken wir noch das ganz letzte Video äh, als Schlussvideo und lassen das zwischendrin weg, ähm, wo es eigentlich drum ging, was auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt ist, ist dieser Kulturbegriff, ähm, wie, der, wie der einfach sich weiter etabliert hat in der Welt, vielleicht auch durch Jugendhakt. Und wie es nicht nur ähm, Jugend forscht gibt mittlerweile und Jugend musiziert, sondern eben auch Jugend und der das ganze Hacken auf eine andere Ebene gehoben hat. Aber da müsst ihr euch dann später drauf freuen. Du musst sagen, was wir was wollen. Das ist der letzte. Ähm, ah, ähm, ist Karl. Karl, genau. Okay, sorry, ich musste jetzt hier den richtigen Film öffnen. Ja. Dann spiele ich den jetzt mal ab. Schau mal nochmal Karl. Das ist es, glaube ich. Hai, Jobo. Mhm. Wie geht's es mir sonst noch was mit Studium? Karl ich ja Prototype-Fund. Komm um echt jetzt? Ja, ich habe zwei Projekte beim Prototype-Fund gefördert bekommen. Wie okay, cool. Und, also einmal so ein Projekt für gendergerechte Sprache, wo wir so halt so autokorrekturmäßig für äh, Texte halt, wo es so auf nicht gegenderte Briefe hinweist. Ähm, mhm. Und das andere... Das zweite Mal, ich zusammen mit einem, den ich auch von Jugendhack kenne, Yahoo. Ja. Ähm, da machen wir einen Audio-Editor für gesprochenes Wort. Was ich gut an Jugendhack finde, ist halt die eben Welt dieses mit Code die Welt verbessern, Welt. dieser positive Ansatz. Das ist halt nicht nur irgendwie so, davon gibt es ja jetzt auch in letzter Zeit immer mehr so ähm, Hackathons, die sich teilweise auch an Jugendliche richten, die halt aber aus dem rein kommerziellen Umfeld kommen, wo es halt quasi nur daran geht, so die nächste Generation der LeistungsträgerInnen auszubilden und halt nicht irgendwie so, wir machen mal diese Welt zu so einem besseren Ort. Ich hatte vorher schon ein Interesse irgendwie an Technik, aber da war es viel auch einfach äh, selber machen, selber ausprobieren und so. Ähm, und Jugendhakt hat das schon nochmal ganz neu befeuert, glaube ich, und halt dem Ganzen auch viel mehr so den gesellschaftlichen Blick gegeben. Und hier in solch einem Format wie so ein Bibliotheksverzeichnis seht ihr dann auch die Also das Motto mit Code die Welt verbessern, das Jugend hat, hat, wird ja auch irgendwie gelebt. Und ähm, der Fokus auf die HackerInnenethik und so weiter, das ist halt auch immer irgendwie Teil der Events und halt von allem. Das heißt, das saugt man dann auch einfach so ein bisschen auf und dann hat man auch nochmal einen anderen Blick und macht vielleicht auch einfach andere Sachen. Während Corona, so ein bisschen das Pandemie-Coping, bin ich irgendwie Teil eines kleinen IT-Kollektivs namens Zerforschung geworden. Ich kenne die meisten irgendwie äh, aus dem Impact-Umfeld von verschiedenen Impact-Events. Und da schauen wir uns halt immer so irgendwie Technik an, die, so, die uns so betrifft, die wir irgendwie so wahrnehmen. Und als das mit den Schnelltests anfing, haben wir uns halt auch schnell testen lassen alle mal. Und dann relativ schnell leider angefangen, Sicherheitslücken bei Testzentren zu finden. Und gerade sowas wie Zerforschung ist, glaube ich, halt einfach, hätte ich diesen Blick nicht gehabt, wäre ich da vielleicht anders rangegangen und hätte das vielleicht anders gemacht. Und ich glaube, dieses permanente Auseinandersetzen mit irgendwie der Hackerinnenethik, mit offenen Daten, mit offenem Wissen, führt irgendwie dazu, dass man auch einfach im Alltag Probleme anders angeht und auch Probleme einfach anders sieht. Ich glaube, dass wir zum Beispiel so sehr bei Zerforschung jetzt so sehr das auch in die Öffentlichkeit tragen, das ist halt auch so ein bisschen so ein offenes Gedanke von offenem Wissen und erzähl irgendwie, was du tust. So kommt vom einen ins nächste. Ne? Zur Forschung gab es ja gestern schon einen super yeah. Talk, den kann man sich jetzt auch schon anschauen. Ja, tollen so, Community muss... Talk bei euch. Und jetzt haben wir eigentlich schon uns über die Zeit gelabert. Richtig? Genau. Ich wurde gerade informiert, dass wir maximal fünf Minuten überziehen können, von denen wir jetzt schon nur noch weniger als zwei übrig <lacht> haben. Das heißt, wir müssen, also wir müssen sagen, wann, wann gibt es das zu sehen? Ganz schnell, äh, bald, FIFA demnächst. oder so? Ja. Na, also, ja. du bist noch dabei, aber es, ist, äh, es kommt bald raus und äh, wer Jugendhackt folgt auf irgendwelchen Kanälen oder dir, wird das erfahren. Auf jeden Fall. Ich hatte noch genau. eine Frage aus dem Q&A bekommen. Wird es Footage frei verfügbar sein oder nur die geschnittenen Versionen? Also, du hast schon gesagt, von einigen Sachen gibt es eine Langfassung. Mhm. Ich denke aber nicht, dass das schlau ist, irgendwie das zehn, Ganze zehn Stunden Rohmaterial zu dampen oder so. Aber wir werden schon vieles verfügbar machen. Ne? So ist es. Und äh, am Ende ähm, äh, hat auch bei weil kam noch nicht jemand, noch nicht mal irgendwie die meisten Menschen irgendwas äh, benutzt, was da zur Verfügung ist. Gucken ja, aber was machen ist. Wenn da jemand speziell äh, äh, irgendwas machen möchte, dann kann man ja mal ansprechen, würde ich sagen. Okay, du bist auf jeden Fall erreichbar und du bist ja auch, du hast ja gestern auch noch geengelt und alles, du bist eh im Chaos <lacht> ja. verknüpft und gehst uns nicht verloren. Wir haben noch einen Rabbit Hole, oder? Was wir erzählen müssen. Ah, haben. oh Gott, ja, das habe ich fast vergessen. Geht doch mal in die Wikipacker WG und sucht nach einem Rabbit Hole, hüpft durch und äh, setzt euch ein bisschen unter den Baum und entspannt. Genau, also wer jetzt ein ja, Ticket hat zu und ja. in der RC3 World dabei ist, die Wikipacker WG hat ein, ein Wurmloch, ein, ein Kaninchenloch, wie bei Alice. Und da findet ihr auch schon schöne Aufnahmen. Sandra, ich danke dir total. Ich muss, Wir müssen jetzt aufhören, sonst äh, ja. werden wir abgeschaltet vom X-Hein. <lacht> vielen, vielen Dank ja. an dich. Vielen Dank an X-Hein äh, für die Bühne. Und ähm, ihr erfahrt bei Jugendhackt, wann es diese ganzen tollen Sachen zu sehen gibt. Danke dir. Ich danke, Philipp. Philipp. Danke. danke. Jo. Tschüss alle. Tschüss. Macht's, Macht's gut. gut.